Da waren wir schon. Im nächsten Stockwerk, ich glaube hier in den ganzen kommenden Stockwerken, ist nichts mehr. Hier kommen wir auch ans Ende der Treppe. Können jetzt aber mit einer Leiter weitergehen. Ja, das einzige was noch ist, ist ein Stockwerk drüber Eine Baumfarm Baumform für Forstbäume, die man für Dartcraft braucht. Das sieht man glaube ich von hier aus ganz gut. Ja, hier haben wir die Forstbäume. Die Baumform ist nicht automatisiert. Ich glaube, das geht mit Forstbäumen auch nicht. Man korrigiert mich, wenn ich mich irre. Hier herzlich willkommen in unserer, in unserem Maschinenraum, wo auch ein kleiner Golem darauf wartet, dass hier zufällige Gegenstände abgeschossen werden, die er dann in die Kiste packt. Die Gegenstände stammen aus einem Recycler. Hier also alle üblichen Maschinen. In dieser Treppe von automatischen Crafting-Tables komprimiere ich einfach Cobblestone, der aus dem Generator kommt, also jeder von diesen sechsfach komprimierten Cobblestones sind 500.000 Cobblestones also das hier sind 1,5 Millionen Cobblestones ähm, Wenn hier wieder 9 entstanden sind, was sehr lange dauern wird werde ich meinen ersten 7-fach komprimierten Cobblestone haben aber liegt da jetzt auch nicht besonders viel Wert drauf. Machen kann man mit den Dingern wenig. Ähm, ja, hier ein kleiner Benzintank, in den wir Rohöl oben reinpumpen können in eine Raffinerie, die dann Treibstoff draus macht. Momentan stellen wir mit dem Zeug noch nichts an. Hier direkter Weg zu den Bienenzüchtungen und ja, die entsprechenden Maschinen, um ähm, den Honig zu quetschen und ähnliches Zentrifuge, äh, alle üblichen Maschinen. Sägemühle bekommt zufällig entstandene Holzwerkzeuge und Waffen und zerlegt die zu Brettern, kann man also immer mal brauchen. Auch mit solchen Maschinen, die wir haben, kommt man nie an Cobblestone, Holz und ähnlichen Dingen vorbei. Ähm ja, das ist hier. Die Kisten, in die die Gobl äh, Golems und ähnliche ähm, Maschinen, ähnliche Maschinen, Entschuldigung, Golem, äh, die also Golems und Maschinen, Sachen pumpen, kommen hier raus, äh, hier oben. Und hier werden die Dinge einsortiert. Hier zum Beispiel Spoilspacks, die dann zufällige Gegenstände enthalten. Hier kommen Bögen an, die von einem... Ähm, oh, der hat hier ein Ei. Sollte er nicht haben. Jetzt dürfte es wieder in Ordnung sein. Ähm, ein kleiner ähm, Roboter, der hier schon zum 190.000. Mal nachgesehen hat, aber zwei zerbrochene Bögen hat und der dann immer versucht einen ganzen draus zu machen. Ähm, ja, deswegen sind hier 173 Bögen. Die meisten Sachen, die in rauen Mengen ankommen, werden hier in Fässer gepackt. Wie gesagt hier die Abzweigung für Holzwerkzeuge, die dann unten ähm, zersägt werden. Woher die ganzen Rocks kommen, hört man jetzt auch, weil über uns ist eine Monsterfarm, die zeige ich euch gleich. Und die Dinge, die hier ankommen, landen in einem ME-System das also raue Mengen von allen Dingen gespeichert hat. Wenn also hier jemand einen Stack Kürbisse braucht, kann man sich rausnehmen, auch gleich hier craften. Ja, die Nüsse müssen mal gepresst werden, genau, der Honig. Oh. Also hier das ganze ME-System, ist auch sehr klein gehalten, äh, kein automatisches ME-Crafting und ähnliches, das überlasse ich den Profis. Jetzt weiter die Treppe hoch, wir kommen zur Monsterfarm und hier sind die größten Monster, und die lautesten, das sind die Hühner. Also automatische hühner die hier äh, die Eier ablegen und hier mein Stolz, hier sind sehr viele Spawner. Die Monster werden runtergeworfen, kommen an, werden von diesen kleinen Robotern, ich glaube das muss ich mal leiser machen. Äh, hier. So. Werden von diesen Turtles ähm, getötet. Die Turtles legen auch wieder alles ins AT-System, dass die Monster droppen. Sieht man also hier geile. Die Baumwolle stammt von unserem Baumwollpflücker unten. Spoilspacks von den Monstern. Knochenpfeile, also das ganze Zeug wandert alles in diese Kisten und wird wegsortiert. Diese Gehirne im Glas speichern die Experience. Turtles sind die einzigen äh, Entities, abgesehen von Spielern, die ähm, Experience äh, produzieren, wenn sie jemanden töten. Und die Experience kann man sich hier also einfach aus den Gläsern holen und so unendlich Levels sammeln. Also nicht unbedingt unendlich, jedes Glas kann maximal 50 Levels speichern, aber es wird ja immer wieder nachgefüllt, sobald man ähm, sobald man hier in der Nähe ist. Zum Beispiel unten in der Werkstatt, der Abstand reicht, dass die Spawner loslegen. Hier, damit man sich nicht langweilt, eine Tischtennisplatte, Tischtennisschläger und natürlich Tischtennisbälle. Ja, Netzroller hm, kommt vor. Okay, ähm, über der Farm gibt's noch. Kann man natürlich jetzt hier nicht mehr weiter hochgehen, weil ja hier direkt die Spawning-Plattformen sind. Also habe ich das hier umgebaut. Man kommt hier nach oben in den Produktionsraum der Baumfarm, die hier am Dach ist. Also inzwischen nicht mehr nur Baumfarm, sondern das Ding produziert die verschiedensten ähm, Gemüse und Bäume und Getreide. Alles was überflüssig ist, kommt wieder in unsere Sortierkiste. Ähm, und hier in einem Bioreaktor wird Bio-Treibstoff produziert, der hier im Generator zu Energie umgewandelt wird, die dann wieder unsere Werkstatt betreibt. Hier noch ein paar Öfen. Achso, hier... Ähm, äh, ein Schmelzofen für automatisch generierte Stahl- und Eisen-Gegenstände, die kein Mensch mehr braucht, weil unten schon alles voll ist. Wenn man hier also Kohle reinwirft, sollte das Ding wieder weiter produzieren. So bekommen wir einfach immer unbegrenzt Stahl. Ja, hier Baumsaplings in Hülle und Fülle, aber inzwischen werden die automatisiert ins ME-System gepumpt. Zeige ich euch noch oben die Farm, die hier Getreide, Bäume und ähnliches ähm, farmt. Hier ein Harvester, der das Ganze aberntet. In der Mitte ein Planter, der es plant, pflanzt automatisch. Ähm, ja, hier hinten ein Schlackeofen, der ist ein bisschen ausgelagert, weil wenn man in die Nähe kommt, wird man vergiftet. Der produziert zum Beispiel Netherrack und ähnliches. das dann hier gelandet ist, Soul Sand, also Sachen und auch Mycelium, Sachen, die man also sonst nicht finden kann, wie zum Beispiel Zelium. Außer man findet wirklich ein... ...ein was sehr selten ist. Habe ich hier am Server noch keins gefunden. Uh, Creasote Oil, ein Koksofen, ja, das war es dann eigentlich mit der, mit dem Rundgang. Wenn man jetzt wieder runterkommen will, muss man natürlich wahnsinnig weit gehen oder springen. Wenn man keine Longfall Boots hat, ist das problematisch. Deswegen gibt es hier überall Bücher, die in die Halle der Portale führen, wenn man hier klickt. Und diese Halle der Portale ist also der rechte Raum, den ich euch am Anfang versprochen hatte. Ja, also neben dem sonstigen Gemeindezentrum gibt es hier die Halle der Portale, die zu den einzelnen Spielern führt und aber auch zu den einzelnen Räumen, wie dem Maschinenraum, dem Magierraum, hier wieder Spieler, die Baumfarm, wo wir gerade waren, das ist mein Keller, das zeige ich euch ein andermal, ja, die ganzen anderen Räume, die ihr schon kennt, also und eine andere Stadt, die wir, eine Wüstenstadt, die wir gefunden haben, ja, viel zur ersten Führung auf dem Server. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Gerne Tutorials oder ein Let's Play oder was auch immer. Ähm, ihr seid auf jeden Fall dabei, wenn ich einen neuen Server starte, weil dann habe ich schon vor, eine Let's Play Serie mit dem neuen Server zu machen, wo ihr überall dabei seid. Es ist, glaube ich, wenn man das hier so sieht, nicht leicht vorzustellen, dass das nicht gecheatet ist. Aber ich kann es euch nur versprechen. Sand, Sandstein, alles automatisch produziert. Das geht dann. Hier unten ist noch die Bienenfarm, Die kann ich euch noch schnell zeigen. Es ist also auch automatisiert. Hier fahren sich die Bienen, werden automatisch herumgepumpt. Und alles andere landet hier unten. In den Kisten, die natürlich auch schon wieder überfüllt sind. Was mir jetzt im Moment egal ist, weil ich weder Bienen noch Honig brauche. Das heißt, die Sachen die spawnen dann einfach, wenn sie an der Kiste vorbeifallen. Ja. Okay, das war's jetzt. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte Daumen hoch. Und wenn ihr Lust habt, abonnieren. Wie gesagt, ich werde jetzt regelmäßig Videos machen. Ähm, und in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes machen soll. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.